Und mein, wo ist jetzt mein Blut? Ich will einfach, ich will das einfach nicht, ich habe einfach keine Lust auf. Und dann plötzlich aus dem Nichts jetzt kommt oh mein Gott. Stellt euch vor, ihr liegt da halt in aller Seelenruhe und dann geht plötzlich... Einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch meine woche beginnt jetzt leider nicht so schön ich weiß immer nicht ob ich das negative anziehe oder was immer da los ist ich weiß es nicht auf jeden fall habe ich gleich oder gerade jetzt habe ich einen arzttermin und ich komme jetzt zu spät weil ich vorher meine ergebnisse abholen wollte weil ich war am freitag nämlich blut abgeben und dort sollte halt meine schwangerschaft und so weiter kontrolliert werden und jetzt bin ich heute da, um meine ergebnisse abzuholen und die sagen zu mir eiskalt Sie waren gar nicht da. Ich war also nicht da und habe kein Blut abgegeben. Und mein, wo ist jetzt mein Blut? Also ich habe jetzt auch keine Ergebnisse und jetzt gehe ich wahrscheinlich wieder umsonst zum Arzt. Und ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, weil das ist alles, kostet alles Zeit und Nerven und ist doch so. du es mir. Ja, ne die mit haben es zekalılar. Und dann rufe ich bei einer äh, bei einer Hotline an, wo man sich beschweren kann und dann geht da auch keiner ran. Übrigens, ne, ich habe kein Blut abgegeben. Und was ist denn das hier? Ich verstehe es nicht. Also das ist jetzt wieder der Aufreger des Tages. Der Termin war um 11 und ich bin jetzt schon drei Minuten drüber und sowas hasse ich ja wie die Pest. Ne? So, jetzt heißt es, dass noch Parkplatz finden und dann... Äh hoffe ich, dass sie uns noch ran nimmt. So ihr Lieben, da sind wir wieder zu Hause. Ich bin hier wieder gerade am rumfuchteln und mache mir gerade hier ein Ei. Danke für den Tipp übrigens mit dem Essig. Ich lasse das jetzt mal über Nacht einwirken. Ich bin sowas von schlecht gelaunt jetzt. Ich möchte euch echt keine negative Energie geben, aber ich war halt gerade bei der Untersuchung und ähm, bei der Frauenärztin halt und die hat geguckt, ist alles gut. Und dann meinte sie so zu mir, du hast 2 Kilo zugenommen. Was eigentlich überhaupt gar nicht stimmt, weil ich wiege mich ja hier. Es kommt natürlich auch halt drauf an, was für Klamotten du da an hast und welche Schuhe und macht natürlich was aus. Also im Grunde genommen habe ich nur 800 Gramm zugenommen. Und sie meinte, ich kann, also ich bin bei einer Ärztin, die jetzt eine normale Geburt nach einem Kaiserschnitt unterstützt, ne? Und sie meinte zu mir, wenn du jetzt so weitergehst, jeden Monat 2, 2 Kilos, du hast jetzt noch 4 Monate vor dir, dann wären das 8 Kilo, das, das, damit kann ich keine normale Geburt mehr machen. Ich so, hä? Ja, also sie sagt, du musst auf jeden Fall aufpassen, Max, maximal 6 und am besten nur 4 Kilo. Und ich sage, ja, das Baby wiegt doch schon 3. Ja, das ist damit eingerechnet. Also ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Und dann hat sie auch noch zu mir gesagt, dass meine Schilddrüse zu gut funktionieren würde und der Wert bei 0,3 wäre und sie hätte gerne noch einen Bluttest... Und ich sage, ja, und was ist denn, wenn es dann auch wieder 0,3 rauskommt? Ja, dann muss ich dich zum Arzt schicken. Ich, ich, ich weiß gerade nicht. Ich habe so ein komisches Gefühl jetzt. Also 6 Kilo finde ich schon arg wenig, ja. Und ich bin halt eine Person, die nimmt sehr, sehr gerne zu. Und ich weiß jetzt nicht, also natürlich hat sie recht. Man sollte natürlich nicht so viel zunehmen jetzt wie in der ersten Schwangerschaft mit 23 Kilo. Das war natürlich schon eine Menge. Ich wäre froh, wenn es jetzt nur 10 Kilo wären, aber ähm, 6? 6? Ja. Ich möchte echt nicht heulen, mehr, aber ich schaff, das, das schaffe ich doch einfach die 6 Kilo? Die Hormone, sorry Leute, ich will einfach, ich will das einfach nicht. Ich habe einfach keine Lust auf einen auf zweiten Kaiserschnitt. <lacht> diese Schmerzen, diese Schmerzen und diese. Traumatische Erlebnis, ich möchte das einfach nicht nochmal erleben, versteht ihr das? Und deswegen mache ich mir auch so einen Stress, deswegen, habe ich habe einfach keine Lust darauf. drauf. Sechs Kilo, ich gebe mein Bestes, ja. Ja, habe ich dir auch mit Kü Küchentuch die Tränen ab. <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir heute auch Hochzeitstag. 3.9. Ne, Montag, ich glaube, er hat auch wieder vergessen. Naja, egal. Gibt es Schlimmeres, ne, aber trotzdem. Ein bisschen doof. Wir wollten eigentlich heute Abend ins Kino, haben wir so ausgemacht, dass wir... Dann haben sie auch bei der Schwiegermutter mal abgeben. Und für ein, zwei Stunden vielleicht ins Kino gehen oder mal was essen. Aber essen jetzt lieber nicht, sechs ne, Kilo. Und... Ähm, ja, da ist jetzt eine verstorben in Axarai und da musste meine Schwiegermutter jetzt äh, leider nach Axarai fahren. Und das heißt, ich habe jetzt keinen, der auf Hamza aufpassen könnte und deswegen fällt das natürlich auch weg. Naja, okay. Gut, dann will ich jetzt erstmal mal frühstücken. <lacht> Sorry, das ist dieses, das sind diese Hormone, ey. Die machen mich so fett. Am liebsten könnte ich hier echt jeden Tag, die ganze Zeit nur heulen. Das stresst mich alles. Weißt du, der Umzug jetzt steht bald bevor. Na gut, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, ne? Aber ich möchte halt diese Wohnung ausmisten. Ihr könnt nicht, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass jeder einzelne Artikel, jedes einzelne Produkt, was sich hier in meiner Küche oder sonst wo befindet, dass das für mich schon eine Last ist. Also am liebsten würde ich jetzt alles zusammenpacken und ähm, verkaufen. So bei null anfangen, versteht ihr? Also in eine neue Wohnung ohne irgendwelche Kleinkram. So, Anne-Jim, komm. Wir wollen frühstücken, mein Schatz. Ja, sorry, dass ich euch gerade voll vollgesülzt habe, aber das tat jetzt gerade mega gut. So, ich habe mir jetzt ein Ei gekocht. Das werde ich mit ein bisschen Brot essen. Habe mir hier einen Tee gemacht. Dann muss ich noch hier mein Vitamin D äh, trinken. Hamzas. Käse, haben das Brötchen, mein Tee auch schon wieder leer. So, wir haben es jetzt den nächsten Tag. Ich habe mich wieder beruhigt. 6 Kilo. Und esse erst darauf erstmal schön Schokolade. Ich ähm, habe keine Ahnung, wie ich mich ähm, jetzt auch noch mich mit den Abnehmen beschäftigen soll. Ich habe null Zeit dafür. Und ähm, habe mir jetzt gedacht, okay, du hattest doch mal diese Pakete gemacht. Mm, dieses Essen, was nach Hause kam. Und gesagt, okay, scheiß auf das Geld. Du machst jetzt einfach dieses Essen, was dann zu dir nach Hause kommt. Ich zieh es jetzt mal einen Monat durch. Und will dann einfach mal gucken, ähm, also es ist jetzt nicht richtiges Diätessen, sondern es ist ähm, Essen, halt gesund. Also gesundes Essen und äh, die Kalorien sind, glaube ich, 1500 oder 1800. So, naja, auf jeden Fall Hochzeitstag. Ich, ich habe es gestern nicht mehr geschafft. Ich war gestern fix und fertig. Ich habe hier so ein paar Krebs gebacken. Und dann kommt da gleich ähm, die Sahne dazwischen. Und dann ist das so jetzt für meinen Mann sein Hochzeitstag. Was ist, das ist gut? So, das ist wahrscheinlich Mehl. Ähm, Hochzeitstaggeschenk. Und ich mache das jetzt eben fertig. fahren durch. Yeah. Das wird übrigens eine Krepptorte, ne? Könnt ihr euch ja denken? Nochmal schön vor dem Diätessen nochmal schön einmal reinhauen. Hallo, Hallo, Ich Hello, good morning. Bei Admirus eine Video oder? Das ist so ein e wir frühstücken hier gerade. Und, ach, das ist so lecker, das ist ähm, Pistaziencreme, also pure Pistazien verarbeitet, ja. Oh, mein Gott. Ja, und ich habe hier gerade Simit mit Frischkäse auch sehr, sehr lecker. Ich werde gleich hier mal ein, zwei Schubladen durchgehen, um zu gucken, was da so äh, an Müll drin ist, beziehungsweise was dann jetzt vor dem Umzug aussortiert werden kann. Und das zeige ich euch jetzt. So, dann wollen wir das jetzt mal angehen und gucken wir mal, was hier in der ersten Schublade drin ist. Nur, kacka Scheiße, das stimmt. Achso, ja, stimmt. Also wir haben hier ein sahne -Siphon. Ja, brauche ich das? Das Ding ist richtig geil, aber brauche ich das wirklich? Macht mich das glücklich? Glücklich macht mich das, wenn ich es benutze. Ja, aber brauche ich das jetzt wirklich? Nein, deswegen äh, werde ich das verkaufen. Das ist so ein, das gab es mal gratis dazu bei einer Bestellung von Golden Rose. Das werde ich verschenken. Die haben von Tappa. Ja, den werde ich auch verkaufen. Das ist dieses Sahne-Ding. Dieses, was hier so ein bisschen Schaum macht, Cappuccino-Schaum macht. Macht mich, das benutze ich nicht. Das werde ich auch verkaufen. Ja, dann habe ich hier noch die ganzen Utensilien für die Milchpumpe. Das werde ich auf jeden Fall gebrauchen, wenn äh, Nummer 2 bald da ist. Das kommt hier nach oben. Also wie gesagt, ich sortiere jetzt hier ein bisschen aus. Also das wird leider gebraucht. Dann, das gehört auch noch mit dazu. So, dann schauen wir mal weiter. Das sind Serviettenhalter. Oh, da sind schon einige kaputt gegangen. Deswegen würde ich jetzt sagen, weg damit. Ab im Müll. Weil es das bringt mir nichts, wenn da einige da drin kaputt sind. Scheiße. Guck mal, habe ich auch noch nie benutzt. Von daher weg. Äh, hier haben wir so einen Behälter von Tappa. Das könnte ich gebrauchen. Das ist jetzt eine sehr schwierige Entscheidung. Brauche ich diese Matte? Ja oder nein? Dann haben wir hier noch, das brauche ich. Das ist für meine Püree, die ich immer mache: Kartoffelpüree. Das werde ich behalten. Und dann habe ich hier noch eine Waffelmaschine. Äh, ja, ich habe einen Waffelladen. Brauche ich jetzt hier eine Waffelmaschine für zu Hause? I don't think so. Deswegen würde ich das auch verkaufen. So, ich habe mir gerade wieder einen Tee gemacht und ich habe jetzt hier die Waffelmaschine. Ich glaube ich schmeiße sie doch nicht weg. Ich habe hier gerade eine kleine mini waffel für Hamza gemacht. Und. Ja, ich glaube, wenn die Kinder dann ein bisschen große, dann kann man die Waffelmaschine doch eigentlich ganz gut gebrauchen, ne? Deswegen behalte ich die doch lieber. Hihi. <lacht> <Verlös. lacht> Ihr Lieben. Oh. Uns ist sowas heftiges, gruseliges passiert. Ey, Leute, sowas ist in so so was ist uns noch nie passiert. Ich hatte solche Todesangst. Und das muss ich euch jetzt ganz kurz erzählen. Und dann plötzlich aus dem Nichts, jetzt kommt's, oh mein Gott. Stellt euch vor, ihr liegt da halt in aller Seelenruhe und dann geht plötzlich der Fernseher an. Oh mein Gott! Der Fernseher ist von alleine angesprungen und ihr hättet in dem Moment mein Herz ne, so, was geht denn da jetzt plötzlich ab? Plötzlich kommen da Geräusche aus dem Wohnzimmer, der Fernseher läuft. Das ist, es war wie in einem schlechten Horrorfilm, muss ich euch sagen und ich sag ich, weg, Sami, ich sag Sammy hörst du dass, dass der Fernseher läuft und er sagt bist du doof das ist nicht unser Fernseher das ist der Fernseher vom Nachbar ich überleg, so, hm, um 3 Uhr nachts der Fernseher vom Nachbar dann habe ich so mich hineingeholt ich habe gedacht okay vielleicht hat er tatsächlich gleich, weil bei uns ist es so ähm, die ähm, es ist nicht so gut isoliert also wenn die da oben was machen dann hören wir das alles so ne und da dachte ich so Sami nein das ist nicht der das ist nicht der Nachbarsfernseher das es ist der ist Fernseher glaube, das ist der Fernseher aus unserem Wohnzimmer und dann ist er da hingegangen und er so Tatsache der Fernseher ist von alleine angegangen und ja wir wissen von heute nicht wir wissen immer noch nicht warum das so passiert ist und haben so von hier gerade schön wieder alles ja. Ja. <lacht> und ja ist euch sowas schon mal passiert also dann dachte ich so oh nein nicht dass jemand im Haus ist wieder diese Einbrecherängste, nicht dass jemand im Haus ist und uns eine Falle stellt, weil in den schlechten Horrorfilmen ist es ja immer so, dann machen die den Fernseher an und ist ja klar, dass der, der Gejagte dann, dann dahin geht und den Fernseher wieder ausmacht, weil das ja so, ne? Und dann wissen die Leute ja immer dann, wo der Typ sich gerade aufhält. deswegen hatte ich dann, ich hatte so eine Angst, Leute, ich kann es jetzt nicht so rüberbringen, aber ich hatte wirklich, mein Herz hat so gerast, ich dachte, ich sterbe vor Angst. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. İki tane artık. <gülüyor> Çok yeah. zor Ganz ehrlich, wenn du die alle zwei Tage waschen lässt, dann hast du auch selber schuld. Yeah? E, hmm. Ich e, habe Ja, jetzt hat er sich hier einen Haufen neuer Hosen geholt und er ist so mega glücklich. Ich habe einen ich O da yani. hani onu da yani Hamza, ya Ramazabak, ya Ramazabak. Oğlum, dur, canlı düşme. <gülüyor> ja du, ja Ich bin nicht auf Ich nicht Ich ich beende jetzt das Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine letzten beiden natürlich schlagt. Und wir wissen jetzt mittlerweile, das Geschlecht, das Video kommt auch am Wochenende. Das ist schon abgedreht und ich freue mich wahnsinnig, euch das dann jetzt auch mitzuteilen, was es dann nun endlich wird. Also bis dann. Tschüss!